So, jetzt, Trigonometrie weiter, bitte diese Aufgabe lesen und zu lösen versuchen, einmal Pause geklickt und jetzt machen wir es zusammen, die Fläche von diesem Dreieck ist gefragt, wenn das hier bekannt ist und der Winkel Beta dafür braucht man die Höhe hier wieso also die Fläche eines Dreiecks ist die Basis mal die Höhe oder diese Basis mal diese Höhe aber da ist es jetzt günstiger diese Basis zu benutzen in diese Höhe äh, und dann ist diese Seite bekannt ja und dieser Winkel bekannt das sieht dann so aus ja. Und das bedeutet jetzt hier, wenn diese Seite bekannt ist und dieser Winkel bekannt ist, ist das jetzt hier die gegenüberliegende Kathete. Also das bedeutet, Sinus von Beta wird Hb, also diese Höhe hier, durch Hypotenuse, Ae sein. Ja? Und dadurch kann man eine Formel für Hb herausfinden. Ja? Machen wir gleich. Also, Sinus von Beta... Gegenüberliegende Kathete hb durch Hypotenuse ae. Das bedeutet hb ist ae, die Hypotenuse mal sinus beta. Einfach das auf die andere Seite bringen von durch mal. Gut, also wir haben jetzt eine Formel für die Höhe. Jetzt brauchen wir auch die Basis allerdings. Die ist auch nicht gegeben, nur die Hypotenuse ist gegeben. Das und das. Also wir brauchen eine Formel, das nur ae beinhaltet und beta. Also, wir haben die Höhe. Was jetzt mit der Basis? Sie wird durch die Höhe genau in zwei gleichen Teilen geteilt. Wieso? Das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Ja? Und wenn wir da so einfach darüber nachdenken, diese Dreiecke sind genau gleich. Also sie haben die gleiche Seite, das ist gleichschenklich, also die gleiche Winkel. Also das bedeutet dann auch die andere Seite hier ist gemeinsam. Das bedeutet, diese Teile werden gleich sein. Also das hier, AO, ist die Hälfte des Ganzen. Und was ist jetzt mit, dieser? So, mit diesem Teil jetzt hier? Das ist die Ankathete zu Beta. Das bedeutet, Cosinus von Beta ist AO, die Ankathete, durch Hypotenuse. Und dadurch können wir auch das AO durch Beta und Hypotenuse AE ausdrücken. Machen wir gleich. Also Cosinus von Beta ist Ankathete, AO, nicht KO, AO durch AE, ja? durch die Hypotenuse, an Kathete durch Hypotenuse, das bedeutet, dass AO, also diese Teil da, ist AE mal Cosinus von Beta. Einfach das AE auf die andere Seite bringen. Also, und wie ist die Formel jetzt für äh, das Dreieck, für die Fläche? Basis mal Höhe durch 2. Also, die Basis jetzt ist zweimal dieser Sache. 2, also weil das jetzt AO ah, oh, die Hälfte ist. 2 mal AE mal Cos beta. Mal die Höhe. Mal also AE mal Sinus beta. Und das Ganze durch 2. Schreiben wir es auf. Also, die Formel kann man selbstverständlich in einer Formelsammlung finden. Also, noch einmal. Die Fläche ist, zwei, äh, ist die Basis. Und die Basis ist hier gegeben, zweimal diese Sache, weil das AO die Hälfte ist, also zweimal AE mal Cos Beta, wie wir das vorher gerechnet haben, mal die Höhe, mal AE, also wie wir das hier gerechnet haben, mal Sinus Beta, und das Ganze durch 2, 2 kürzt sich, also AE mal AE ist AE zu Quadrat, und das ist dann die Formel am Ende. Dadurch kann man mit Hilfe der eine Seite des gleichen Schenklings der Dreiecks und des Winkels die ganze Fläche berechnen also Cosinus mal Sinus Beta das kann man auch mit 2 Beta berechnen, aber es ist jetzt nicht so wichtig also es gibt auch eine trigonometrische Formel dafür brauchen wir jetzt hier nicht gut, damit haben wir die erste Aufgabe jetzt hier erledigt, gehen wir zur zweiten die ist wirklich viel leichter ja. man muss ein bisschen, also Hätten wir jetzt diese Aufgabe nicht gesehen, würden wir nicht sofort drauf kommen. Also dann denken, dass hier die Höhe ist. Ja? Und was ist jetzt hier gegeben? Die Höhe und AF, also die Basis. Und gefragt ist eine Formel von Beta. Ja, Höhe durch die Hälfte der Basis. Und wieso ist die Hälfte? Weil diese zwei Dreiecke dann gleich sind. Höhe durch die Hälfte der Basis wird dann Tangens von Beta sein. Also Beta wird Arc Tangens von dieser Sache sein. Zeigen wir es kurz. Also noch einmal, Tangens von Beta ist die Höhe, ich habe jetzt einfach H ohne HB geschrieben, ist die Höhe durch diesen Teil hier, AO, und das ist die Basis, AF halbe, ja. Und wenn man hier den Doppelbruch so auflöst, kann man so ziemlich leicht finden, 2h, also das wird multipliziert und das bleibt ein Nenner. Können Sie ruhig ausprobieren. Das ist h durch af halbe. Und das kommt dann heraus, also mal den Kehrwert. Und dann bedeutet das jetzt hier, Beta ist die Gegenfunktion von dann, also Arctan, mal 2h durch af. Und somit haben wir die Frage beantwortet, weil das ja gefragt ist, eine Formel von Beta in Bezug auf af und h. Noch einmal für den Doppelbruch. Denken Sie darüber nach, dass es h durch af durch 2. Und wenn man durch einen Bruch ist, dann ist es mal den Kehrwert, also mal 2 durch af, also 2 wird mit h multipliziert und af, können Sie auch probieren, das wir zu machen. Gut, damit haben wir auch diesen Teil beantwortet, den Rest machen wir in einem anderen Video. Danke sehr.